Am 15. Februar 2023 wurde in der Bundeshauptstadt Bern die Volksinitiative «Bargeld ist Freiheit erfolgreich» mit über 137'000 Unterschriften eingereicht. Damit kann das Schweizer Stimmvolk voraussichtlich 2025 darüber abstimmen, ob das Bargeld verfassungsrechtlich geschützt werden soll. Mit anderen Worten, bei einer Annahme müsste der Bund sicherstellen, dass Münzen oder Banknoten immer in genügender Menge zur Verfügung stehen. Die Volksinitiative wurde von der Freiheitlichen Bewegung Schweiz lanciert. Für die Einreichung der Unterschriften hatte sie den deutschen Bestsellerautor, Kapitalmarkt- und Konjunkturexperten Thorsten Schulte eingeladen. Schulte ist auch unter dem Pseudonym «Silberjunge» bekannt. Er war sehr angetan davon, dass man in der Schweiz über solche grundlegende Fragen abstimmen kann. Dadurch hätten die Schweizer alle Chancen, ein Leuchtturm für die Freiheit der Menschen zu sein. Für ihn sei die Einreichung der Bargeldinitiative ein historischer Moment. Er sei fest davon überzeugt, dass der Kampf um die Zukunft des Bargeldes in der Schweiz ausgefochten wird. Hören Sie im Gespräch von Dorsten Schulte mit Richard Koller, weshalb es wichtig ist, dass die Initiative auch internationale Unterstützung erhält. Neben mir steht Richard Koller von der Freiheitlichen Bewegung Schweiz. Richard und ich haben uns kennengelernt Anfang Oktober in Birr, wo ich sprechen durfte bei euch. Genau, ja. Und wir sind jetzt alle zusammen hier überaus glücklich, dass hinter uns über 138.000 Unterschriften stehen, die ihr gleich übergeben werdet. Und damit ist die erste Volksinitiative für die Erhaltung des Bargeldes gelungen. gelungen ja. Richard, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Okay. Wichtig ist aber, wir wissen, dass es weitergehen muss und ab Mitte März, und da könnt ihr auch wirklich auf mich bauen, da können wir so viele Vorträge in der wo? Schweiz machen, weil das auch an der Stelle, die meisten von euch wissen das ja, ich bin in die Schweiz gezogen und mich treibt hier eben vor allem an, dass wir hier in der Schweiz wirklich noch etwas vorantreiben können über die Volksinitiativen. und wir wollen ab Mitte März eine zweite auf den Weg bringen, wo es um den Kontrahierungszwang geht, einen Annahmezwang für Bargeld. Die Schweizer haben alle Chancen ein Leuchtturm zu sein, ein Leuchtturm für die Freiheit der Menschen. Ihr habt ja neben mir steht auch der Initiator der Kampagne für die Impffreiheit. Darüber dürft ihr 2024 wohl abstimmen, ja, und 2025 werden die Schweizer über diese erste Bargeldinitiative abstimmen können. Ähm. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, denn für mich ist das hier heute ein historischer Moment. Wenn ein Volk eine Möglichkeit hat, der unheiligen Allianz der Bargeldgegner entgegenzutreten, von Finanzministern, von Innenministern, von Banken, Zentralbanken und der Finanzindustrie, denn die haben alle ein Interesse daran, das sterben zu sehen, dann sind es die Schweizer. Die Schweizer haben die einzige Chance, mit ihren Volksinitiativen ein Signal auszusetzen, auszusenden in die Welt für die Erhaltung des Bargeldes. Und ähm, an der Stelle will ich dem Richard mal das Wort geben, ihn fragen, was treibt dich an, Richard? Und was wird dich antreiben in den kommenden Jahren? Und warum ist es so wichtig, dass wir alle zusammen auch außerhalb der Schweiz als Deutsche, als Österreicher ähm, diese Initiative unterstützen, auch mit Finanzmitteln. Ich will da im März, April dann Aufrufe machen, denn auf dem Hinweg habe ich gehört, was diese Kampagne gekostet hat. Wenn du es sagen möchtest, sagst du es gleich selbst. Das heißt, alles kostet Geld. Wir leben alle nicht von Luft und Liebe allein. Und ich möchte dir jetzt das Wort geben. Richard, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ganz toll, was ihr hier gemacht habt. Und du hast jetzt das Wort. Also, ja, eine solche Volksinitiative. Die kostet nun mal Geld, das ist so. Also das hier hat jetzt 120.000, wenn wir die, die ähm, Infrastrukturkosten auch mitrechnen, 120.000 Franken locker verschlungen. Und ähm, von dieser Seite her sind wir froh über jede Spende, jeder Franken hilft uns bei der zweiten Volksinitiative jetzt wieder weiterzumachen, wo es um den Annahmezwang geht. Das ist ganz was Wichtiges, hast du vorher erwähnt dass wir da weitermachen. Mich treibt an unsere Kinder. Ich verstehe nicht, wie wir als unsere Generation so larsch mit der Situation der Abschaffung des Bargeldes, mit dieser Tendenz umgehen können, ohne dass wir uns dafür zur Wehr setzen. Wir müssen für unsere Kinder die Freiheit des Bargeldes, weil Bargeld ist gelebte Freiheit. Niemand, wenn ich zahle, weiß meinen Namen, wenn ich mit Bargeld etwas kaufen will, so darf ich das kaufen, ohne dass der Staat mir auf die Finger schaut, was ich für Interessen habe oder was ich mit Bargeld bezahlen will. Und diese Freiheit will ich meinen Kindern weitergeben. Und sie haben es verdient, dass wir uns für sie einsetzen. Wir haben ja heute Mittag schon darüber gesprochen, dass das Bargeld auch in der Schweiz bedroht ist. Nur eine Anekdote, am Montag saß ich mit einem Steuerberater zusammen und einem guten Freund, der hat ein sehr teures Auto mit Bargeld bezahlen können in der Schweiz. Das ist alles problemlos noch möglich. Ähm, Im Gegensatz zu Deutschland, wo man selbst einen Gebrauchtwagen für 10.000 bis Euro nicht mehr mit Bargeld zahlen kann. Aber ähm, auch wir haben darüber gesprochen, das Stadtfest in Luzern konnte nur bargeldlos bezahlt werden. Äh, es gibt die Aussagen, die Pläne, dass ab 2035 der öffentliche Personennahverkehr nur noch bargeldlos genutzt werden kann. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass an Bahnhöfen, ähm, da gab es dann aber einen Aufschrei, ich sage gleich worum es geht. Inzwischen wurden wohl einige Billets wieder aufgebaut, ähm, also Geldautomaten äh, waren abgebaut worden. Ähm, ähm, wenn wir urinieren gehen wollten, nicht? oder ja, das ist also ein Unding. Das heißt, das Bargeld ist auch hier bedroht und ich habe hier in der Hand, wir blenden das im Video mal dann ein für euch, noch eine Studie der Schweizerischen Notenbank. Da geht es um die Einführung von Zentralbank Digital Currencies. Das wird dann hier in der Schweiz dann so verkauft, man würde ein System einführen, wo man anonym durchaus weiter einzahlen kann. Nur die Empfänger von Geldleistungen, die sind dann nicht anonym, also die können dann die Steuern nicht hinterziehen. Aber wer kann unseren Zentralbanken vertrauen? Ich sage das immer so, wer kein Gold und Silber besitzt, der vertraut unseren Zentralbanken. Sagt dann immer, ich vertraue den Zentralbanken nicht. Schaut euch nur an, was Lagarde im November 2000. 21 in Lissabon gesagt hat, jetzt macht sie das genaue Gegenteil, deshalb sage ich immer, wer sich auf die Zentralbank verlässt, ist schnell verlassen und das ist kein Populismus. Ähm wir müssen die Pläne, die es ja nicht nur in der Schweiz gibt, in Euroland gibt, die es vor allem noch viel weiter schon vorangeschritten in China gibt, in den USA gibt, zur Einführung von digitalen Währungen. Das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Mit dieser ersten, jetzt gelungenen Volksinitiative ist sichergestellt, dass die Abschaffung des Schweizer Frankens als Bargeld zugunsten einer Digital Currency vom Volk, wenn diese Volksinitiative durchkommt, angenommen wird von der Mehrheit der Schweizer, dass eine solche Abschaffung des Schweizer Frankens vom Volk, dem Volk, zur Abstimmung vorgelegt werden muss. Und das ist jetzt ganz wichtig. Ab Mitte März müssen wir alles tun für eine zweite Initiative. Und da geht es dann darum, dass wirklich ein Annahmezwang für Bargeld eingeführt wird. Und jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, der muss wissen, dass es diesen Annahmezwang, diesen Kontrahierungszwang bedarf. In Norwegen erkennt man bereits dies und es gibt neueste Pläne in Norwegen, wo selbst die Regierung sagt, dass, dass man das in Erwägung zieht. Und wir müssen hier in der Schweiz alles dran setzen, einen solchen Annahmezwang für Bargeld durchzusetzen. Denn nur so können wir wirklich den Tod des Bargelds abwenden. Darf ich da vielleicht noch was dazu sagen? Also ganz wichtig ist, wir haben in äh, Bundesgesetz für Währungen haben wir einen Artikel 3. Dort ist der Annahmezwang eigentlich schon in verfasst als Gesetzestext und den hat man außer Kraft gesetzt, weil man das Vertragsrecht ähm, mit in die Erwägung gezogen hat und gesagt hat, Vertragsfreiheit, also wenn jemand vertraglich schon im Vorfeld bestimmt, dass Bargeld nicht angenommen werden will, dann ist der Vertrag zuerst eigentlich vor der Bargeldannahme dann rechtswirksam und so hat man es geschafft, eigentlich diesen Artikel 3 des Bundesgesetzes für Währungen außer Kraft zu setzen, und das werden wir in die Bundesverfassung schreiben, dass man das wieder als oberstes Gesetz halten muss. Und die meisten von euch werden Edward Snowden kennen. Ich habe äh, im Oktober bei dem Vortrag in Bier Edward Snowden ja zitiert mit den Worten, wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal. Also wenn man behauptet, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Und dabei müssen wir alle mal nachdenken. Du hast heute bewiesen, dass du was zu sagen hast. Hin und wieder habe ich hoffentlich auch ein bisschen was zu sagen. Ähm, es geht um die Privatsphäre. Es geht auch darum, dass sie totale Überwachung verhindern, weil Edward Snowden hat beispielsweise auch zu den Plänen der Zentralbanken zur Einführung von Digital Currencies ganz eindeutig gesagt, dass es hier um die totale Kontrolle geht, das müssen die Menschen erkennen. Um, und nochmals, die Schweiz hat das Zeug dazu ein, wie haben wir es heute gesagt, ein Leuchtturm oder eine Leuchtfackel zu werden genau. für das Bargeld um, und deshalb kann ich auch nur alle anderen außerhalb der Schweiz bitten, unterstützt die Schweizer. Es geht ja auch um Finanzmittel, ich werde selbst in diesem Jahr etwas spenden, nachdem das du jetzt ja sogar, gedacht? ja noch, noch habe ich es ja nicht, aber ja. Ja, ich ähm, aber ich mache ich das, das auf jeden Fall, da kannst du mich beim Wort nehmen, um, wirklich der Kampf. Um die Zukunft des Bargeldes, der wird nach meiner festen Überzeugung hier in der Schweiz ausgefochten. Und wir wollen alles dazu beitragen, dass das Bargeld gewinnt, dass das Bargeld siegt, dass das Bargeld erhalten bleibt. Das, das sind wir insbesondere natürlich auf die Unterstützung aus dem Ausland auch angewiesen. Ich glaube, es ist wichtig, vielleicht noch etwas zu der digitalen Währung. Viele Menschen haben das Gefühl, das ist immer noch das gleiche wie mit der Kreditkarte zu zahlen. Das System ist nicht so. Bei der digitalen Währung können auch Produkte an die Währung, also an die Zahlung, gebunden werden und somit gesperrt werden oder freigegeben werden beim Kauf. Das ist heute bei der digitalen bei der Kreditkarte nicht möglich, weil dort habe ich einfach einen Betrag zur Verfügung und ich kann kaufen, was ich will. Aber bei der digitalen Währung wird das nicht mehr so sein. Und deshalb wir müssen wir europaweit zusammenstehen, wie hier Thorsten und ich zusammenstehen. Und wir müssen gemeinsam für... Die Sache kämpfen. Und hier in der Schweiz haben wir diese Möglichkeit. Und ich glaube, wir sollten hier in der Schweiz die Möglichkeit wahrnehmen, die zweite Volksinitiative durchziehen und gemeinsam über das Bargeld, über das Bargeld ausgeben, mit Bargeld bezahlen, nicht nur nachdenken, sondern es tun. Und das ist für mich der Wunsch an alle Europäer: zahlt viel mit Bargeld, macht das Bargeld wieder zu einem wichtigen, zahlungsfreiheitlichen Zahlungsmittel. Also in der Schweiz haben nicht nur gute Einrichtungen ihren Sitz, ich denke da auch an den Herrn Schwab, der ja auch unweit von Bern, leider Gottes, hier in der Schweiz sitzt, aber ich kann euch wirklich sagen, es gibt hier verdammt gute Seelen, verdammt positive Menschen, es gibt hier Freiheitsanhänger, wie ich sie in keinem anderen Land bislang bewundern konnte. Und, ähm wir hören uns jetzt mal gleich nochmal für ein paar Sekunden an, was dieser Mann von der BITZ gesagt hat im Jahre 2020, im Oktober. Er sprach von absoluter Kontrolle. Das macht nämlich Digital Currencies aus für die Zentralbanken. Und danach werdet ihr nochmal sehen, wie wir hier davor standen und zu den Menschen gesprochen haben. Ich wünsche euch in diesem Sinne Gottes Segen, alles Gute. Verfolgt bitte den Kampf für das Bargeld. Es ist ein Kampf für die Freiheit der Menschen gegen eine unheilige Allianz der Bargeldgegner bestehend aus, was haben wir gesagt, den Finanzministern. Die wollen natürlich gerne das Bargeld abschaffen zur totalen Kontrolle, zur totalen Überwachung. Der der Innenminister, die wollen natürlich auch angeblich wegen Terrorismusbekämpfung das Bargeldsterben sehen. Der Zentralbanken, die wollen natürlich dadurch Negativzinsen besser durchsetzen können, wenn es nötig ist. Der Banken, die natürlich euch alle in das Bankensystem drängen wollen, zwingen wollen. Und natürlich, diese unheilige Allianz besteht eben auch aus den Finanzdienstleistern, die mit Bargeld nicht verdienen können und deshalb eben das Bargeld gerne sterben lassen wollen. Gegen diese unheilige Allianz für die Freiheit lasst uns kämpfen. In diesem Sinne alles Gute. Liebe Lübe. Grüße aus der Schweiz ja, und lasst uns Lübe. ganz zum Schluss dann nochmals wunderschöne Aufnahmen zeigen von den Bergen, von, dem, von der Eiger-Nordbahn, die man hier sieht, von dem Mönch und wir schwenken mal rüber zur, zur Jungfrau. Also wunderschön hier. Liebe Grüße an euch alle, wo auch immer ihr euren Sitz habt, aus der Schweiz, aus Bern.